Hallo, mein Name ist Dani Platsch, ich bin als Österreicherin geboren, ich bin als Deutsche aufgewachsen und dank meiner slowakischen Mutter bin ich zur Europäerin erzogen und deshalb bin ich auch hier. Ich bin eines dieser Millionen europäischen Gesichter, denen Sie jeden Tag begegnen. Auf der Straße, in der Arbeit, hier im Raum. Wir sind überall. Und laut aktuellen Umfragen wissen auch 90 Prozent von uns bereits, dass wir uns in einer globalen Klimakrise befinden. Mehr als 90 Prozent in jedem einzelnen europäischen Land. Wir verstehen auch, dass unser Lebensstil fruchtbaren Boden vernichtet, Artensterben verursacht, die Ozeane vergiftet und wie nebenbei eine globale Ungleichheit schafft, die Millionen Menschen auf der Welt ins Elend reißt. Ich sage das hier nur so klar, weil ich nicht will, dass später irgendwer wieder sagen kann, wir haben das damals nicht gewusst. Ja, wir wissen es. Und wir wissen auch, was das Problem dahinter ist. Es ist ganz einfach. Es ist so einfach, dass es mir letztens ein kleines Future for Fridays Mädchen erklärt hat. Und weil ich es nicht besser sagen kann als sie, möchte ich sie hier zitieren. Sie sagt, die meisten Menschen sind echt okay und leben einfach ihr Leben. Aber es gibt auch welche, die für Geld ihre Oma verkaufen. Und das sind die, die uns jetzt auch unsere Zukunft stehlen. Da muss die Politik was tun. Sie hat recht. Fakt ist, 71 Prozent aller globalen Treibhausgase der letzten 30 Jahre wurden insgesamt von weniger als 100 fossilen Konzernen verursacht. Ich bin froh, dass Kinder heute mit der Wahrheit aufwachen, aufwachsen. Als ich noch jung war, wurde mir erklärt, dass es mein Haarspray ist, der das alles verursacht. Aber nein. Es sind 100 globale Konzerne. Ich finde es gut, wenn wir uns alle für unseren Planeten und für unser Klima verantwortlich fühlen. Aber ich möchte, dass wir aufhören, so zu tun, als ob es darum geht, was jeder Einzelne und wie viel jeder Einzelne von uns tut. Im Gegenteil, wir haben die Verantwortung, jetzt gemeinsam und kollektiv zu handeln. Wir müssen uns von diesen 100 fossilen Konzernen befreien indem wir es überflüssig machen. Und genau darum geht es im Green New Deal. Der Green New Deal kombiniert unser Streben nach Befreiung und Demokratie mit einem radikalen Umbau unserer Wirtschaft und einer universellen Jobgarantie, also dem Recht auf einen anständigen Job mit anständiger Bezahlung und das für jeden Menschen, der das will. Am 26. Mai werden wir diesen Green New Deal bei der Europawahl in acht Ländern gemeinsam zur Wahl stellen. Ich kandidiere gemeinsam mit Janis Varoufakis und Sreczko auf der Liste in Deutschland. In Deutschland, weil es egal sein sollte, wo wir herkommen und wo wir in Europa leben. Aber auch in Deutschland, weil ich aus Österreich komme und weil ich weiß, zu was Menschen fähig sind. Österreich hat der Welt bereits zwei Weltkriege beschert. Unsere Regierung unter Sebastian Kurz mobilisiert jetzt gerade in ganz Europa für eine neue Rassentrennung. Ich denke, es ist Zeit, dass wir anderen, die Gutmenschen, uns darum kümmern, gemeinsam mit anderen Europäerinnen für Demokratie in Europa zu kämpfen.